Es ist wichtig, dass ihr Sachen wie Handys, Kaffeebecher oder sogar Laptops nicht auf dem Geländer abstellt. Hier könnt ihr mal sehen, was dabei passiert. Oh Mann, verstehst du schon wieder nicht. Komm mal her. Komm, ich zeig's dir da. Guck sie doch an. Das ist doch voll...